kann man in lime -Survey mehrere Fragen aus einer Reihe von Fragen auswählen. Folgendes Beispiel. Wir haben hier fünf Fragen und wir möchten, dass den Befragten zufällig zwei von diesen fünf Fragen angezeigt werden. Das kann man in lime -Survey folgendermaßen umsetzen. Der erste Schritt dafür ist, dass wir zunächst mal zwei Fragegruppen bilden und in die eine Fragegruppe zwei der Fragen reinsetzen, also so viele wie dann später angezeigt werden sollen den einzelnen Befragten, und die restlichen Fragen setzen wir in die andere Fragegruppe. Da ich jetzt hier alle fünf bisher in einer Fragengruppe habe, erstelle ich jetzt also eine weitere Fragengruppe, nenne die einfach mal Fragengruppe 2. Und dann verschiebe ich jetzt die Fragen 3, 4 und 5 in die Fragengruppe 2. So, also man braucht also in der einen Fragengruppe so viele Fragen, wie man den einzelnen Befragten dann zufällig anzeigen möchte. Und die restlichen Fragen kommen in die andere Fragengruppe. Jetzt macht man folgendes. Man definiert jetzt für diese Fragengruppen Relevanzgleichungen. Das heißt, man definiert, wann diese Fragengruppen angezeigt werden sollen. Und zwar sagen wir, dass diese Fragengruppe 1 immer angezeigt werden soll. Das heißt, da bleibt die Relevanzgleichung, so wie die Voreinstellung ist, dass nämlich allen Befragten diese Fragengruppe angezeigt wird. Wenn man hier auf Bearbeiten geht, sieht man, dass hier unter dem Punkt Bedingungen die 1 steht. Das heißt also, dass allen Befragten diese Frage angezeigt wird. Wenn also eine Relevanzgleichung auf 1 steht, bedeutet es, dass alle Befragten diese Frage bzw. diese Fragengruppe angezeigt bekommen. Jetzt gehen wir zur zweiten Fragengruppe und dort setzen wir die Relevanzgleichung auf 0, sodass also diese Fragengruppe niemandem angezeigt wird. So, damit haben wir jetzt also schon mal erreicht, dass zwei Fragen angezeigt werden. Und diese anderen drei Fragen werden nicht angezeigt. Jetzt wollten wir aber erreichen, dass eine zufällige Auswahl von zwei Fragen angezeigt wird und nicht immer diese Fragen 1 und 2. Und dafür können wir jetzt einen kleinen Trick machen. Und zwar können wir alle diese Fragen, also Frage 1 bis 5, in dieselbe Randomisierungsgruppe setzen. Und das bewirkt nämlich in LIME-Survey, dass dann alle diese fünf Fragen durchgemischt werden. Und wenn man sich dann mal überlegt, was dann passiert, das ist dann folgendes. Dadurch, dass nur diese beiden angezeigt werden, die dann zufällig in der Fragengruppe 1 landen, haben wir immer eine zufällige Auswahl von zwei Fragen aus dieser Gesamtzahl der fünf Fragen. Okay, das setzen wir gerade mal um. Ich gehe also jetzt in die einzelnen Fragen rein und wähle dann jeweils hierbei bearbeiten den Punkt Logik aus und dort trage ich dann bei allen fünf Fragen denselben Randomisierungsgruppennamen ein. Ich nenne den einfach mal R1. So, jetzt habe ich für alle fünf Fragen denselben Randomisierungsgruppennamen eingegeben und dann können wir das Ganze jetzt direkt mal testen über die Umfragevorschau. So, man sieht jetzt hier, wird Frage 5 und Frage 3 angezeigt. Also zwei Fragen werden zufällig aus diesen fünf Fragen ausgewählt. Das kann man ein paar Mal testen. Und dann wird man sehen, dass, immer andere, dass das immer zwei andere Fragen sind, die dort auftauchen. So, in diesem Video habe ich also jetzt gezeigt, wie man zwei Fragen aus fünf Fragen zufällig auswählen kann. Wenn Sie sich für eine andere Anwendung interessieren, zum Beispiel wie man jetzt eine Frage aus zum Beispiel fünf Fragen auswählen kann, oder wie man alle diese fünf Fragen anzeigen kann, aber in einer zufälligen Reihenfolge, dann schauen Sie gerne mal in die Verlinkung in der Infobox. Dort habe ich die Videos verlinkt, die diese verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten dort zeigen.